Okay, Ich werde jetzt äh, kurz mal alle Sinnesysteme ein bisschen vorstellen und fange mit den exterozeptiven Sinnen an. Das sind also die fünf, die wir hier oben haben. Ähm, ja, Exter, halt außen befindlich, Latein. Ähm, wir haben da zum einen den Tast- und Berührsinn, ähm, das haptisch-taktile System. Ähm, das sind drucksensible Sensoren, die wir tendenziell überall in der Haut haben, aber die natürlich an den Händen äh, besonders dicht gesät sind. Ähm, dazu gibt es, also die reagieren darauf, ähm, ob man ähm Druck verspürt oder nicht. Da gibt es welche, die kurzfristigen Druck ähm, wahrnehmen, welche die längerfristig den Druck wahrnehmen, andere haben, sind eher so tiefe Drucksensoren und andere oberflächliche Drucksensoren, da will ich im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ähm, dazu kommen noch, dass wir Temperatursensoren haben in diesem Tastsinn und außerdem noch Rezeptoren für Gewächs, Gewebsverletzungen, die dafür sorgen, dass ich Schmerzen habe, wenn ich mich verletzt habe, was eine ganz sinnvolle Einrichtung ist. Der Geschmackssinn oder das gustatorische System wird im Wesentlichen in der Zunge bereitgestellt und in der Mundhöhle, das sind Geschmacksknospen, die verschiedene Geschmacksrichtungen ja, unterscheiden können. Süß, sauer, salzig und bitter kennt ihr bestimmt. Umami ist noch eine fünfte Geschmacksrichtung, die man festgestellt hat. Die schmeckt vor allem so Glutamat in der Nahrung heraus, ist so eine Art Geschmacksverstärker. Bei getrockneten Tomaten oder Parmesan oder so, da wird dieser Geschmackssinn angesprochen. Ähm, und die Funktion ist vor allem ähm, die Prüfung der Nahrung auf Verträglichkeit, also dass man irgendwie guckt, dass, ähm, dass einem nicht schlecht wird nach dem Genuss von irgendwelchen Nahrungsmitteln. Das visuelle System ähm, ist der Sehsinn, ähm, sind, ist im Auge und da sind Fotorezeptoren auf der Netzhaut, ähm, die zapfen und die Stäbchen, ähm, die zapfen besorgen das scharfe Farbsehen und die Stäbchen das Sehen unter schlechten Lichtbedingungen und das periphere Sehen. Ähm, damit kann man auch entfernte Ereignisse wahrnehmen. Auf das visuelle System, weil das im Sport in der Regel besonders wichtig ist, ähm, gehe ich noch mal ähm, im Detail ein bisschen genauer ein. Ähm, der Hörsinn, das auditive System. Ähm, sind frequenzspezialisierte Rezeptoren im Innenohr, die ähm, Schallwellen äh, wahrnehmen können, das heißt Schwingungen aus dem umgebenden Medium, meistens halt die Luft ähm, und es, ist, es dient auch dazu, ähm, Schallquellen im Raum zu orten. Da können wir auch ähm, ganz erstaunliche Leistungen vollbringen, aber Tiere sind halt da noch ein bisschen besser. Ähm, als letztes das olfaktorische System, der Geruchssinn. Ähm, da hat man Chemorezeptoren in der Riechschleimhaut ähm, und ähm, die werden erregt durch riechaktive Substanzen in der eingesogenen Luft. Ähm, für den Sport ähm, sind natürlich vor allem das visuelle System und das auditive System ähm, als exterozeptive ähm, Sinnesorgane wichtig.